Man, guck an. Wir feiern heute ein bisschen St. Patrick's Day. Genau. <lacht> wie feiern wir das denn? Na, wie feiert man St. Patrick's Day am besten mit grünem Bier? Ich habe eigentlich gedacht, grünes Bier wird so frei verkäuflich. Gibt's aber nicht. But. Deswegen müssen wir unser Bier nämlich selber irgendwie ein bisschen grün machen. Und? Was denkst du, wie macht man das am besten? Klobe mit so einer grünen Flasche. Mit Lebensmittelfarbe würde ich sagen. Mhm. Wiesengrün. Das ist ne, <lacht> grün halt. Das ist nämlich der, nee, Heck, nee, nee, nee. der Heck des Monats grün. bei den Testoleros. So, erstmal das erste oder ist wie die, die Pullover. Alter, so? Ich warte erst mal ab. <lacht> Na, guck an, ein Tropfen reicht. Der sieht aus wie Waldmeister. Das ist ja ein bisschen Fülle gewesen. Ein Tropfen. Ja, Man kann ich das Glas noch ein bisschen Feuer eigentlich? Einen halben Tropfen geht ja nicht, oder? Dann mach doch mal. Zeig doch mal, dass du kannst. Ich werde den Schaum jetzt grün färben. Ja. <lacht> da ist die Plastik darin gefallen. Okay. Was soll ich sagen? Nee, ich sag nicht dazu. Ich muss drücken. Ne? Machst du. Aber nicht unten, sondern da. Die Flasche drücken. Was ich musste die. Bei, bei dir ist ja schon schon nicht grün. Ach so? so das ja nicht. Jetzt ich, was du meinst. Ja. Komm, komm! Aber nur einen halben Tropfen, ein am <lacht> Ja. Der war auf Alter. 5 ,5 kleiner. Ja. Alter, das sieht natürlich cool aus. Hm? Schmeckt genauso. Schmeckt genauso wie die ohne Grün. Was mhm. ist denn der Deckel? Ach hier, machtet mal die Kerl. Oh, also, wenn wir mal vernünftig St. Patrick's Day feiern wollt mit grünet Bier, dann schnappt euch ein helles Bier oder einen Pilz. Und dann hier eben so einen Tropfen von einer Lebensmittelfarbe drin. Und gut ist. Das ist auch total günstig. Macht es ja ein bisschen, wenn man Tatrien hat. Du. Ja. Das Bio ist gleich viel besser, wo es schön schaumig Oh, das hat auch was. Immer noch nee. Nee, hat es einfach nicht drauf. Sieht da ruhig aus. Brust. Mhm. Das ist nicht Und schmeckt genauso, oder? ja. Das ist aber cool, ne? Also für eine Party ist das eine coole Sache. Fertig mhm. schon. Was machen wir demnächst? Was steht denn da drauf? Kill Kenny steht hier. Kill Kenny? Erinnert mich an den Zoospark. Ihr habt Kenny getötet. Kill Kenny hatte ich schon lange nicht mehr. Was? Letzte? Wir haben ja St. Patrick's Day-Wochen, deswegen trinken wir ja Kilkenny demnächst. Boah, das hatte ich damals, als ich bei mir Tränkeland gearbeitet habe. Da habe ich das getrunken, ja. Du bist ja Inhaber von mir Tränkeland, oder? Mhm. Nee. Ich hab's verkauft. Liken, teilen, kommentieren. Achso, ja tut da, genau. You know. Und schreibt mal, was ihr so am um, St. Patrick's Day vorab.